Auf der Ostseeinsel Rügen dauern die Proteste gegen das geplante flüssigerdgas terminal an. An der Südostküste der Insel sollen vor Mukran Plattformen für LNG-Lieferungen entstehen. Von dort soll das Gas über eine Pipeline nach Lubmin weitergeleitet werden. Anwohner und Hoteliers befürchten negative Folgen für Natur und den Tourismus. Von morgen an beschäftigt sich auch der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Thema. Auf Rügen hat die Tourismussaison begonnen. Die Besucher genießen die ersten warmen Tage im Mai. Doch die Pläne der Bundesregierung hier vor der Insel ein LNG Terminal zu bauen, sorgen für Unmut. Lokale Bündnisse und Naturschutzorganisationen wollen das verhindern mit Protest, mit Demonstrationen. Warum? Ja, weil es um unsere Existenz geht. Um unsere Existenz als Bürger, als Unternehmer, für unsere Kinder, für unsere Gäste. Und das macht und gibt uns auch immer wieder Kraft, um hier zu stehen. Die Ostsee ist sowieso hochsensibel, die ist einfach viel zu flach. Die Klimakatastrophe ist, tut schon einiges. Und jetzt auch noch dieses Drecksding ist einfach absolut indiskutabel. Kann man nicht akzeptieren. Ein Erfolg der LNG-Gegner. Ihre Petition an den Bundestag hat mehr als 61.000 Unterschriften erhalten. Damit, so hoffen sie, muss Berlin ihnen Gehör schenken. Die Pipeline würde durch den Heringsleichgrund in der südlichen Ostsee gehen. Das ist einer der wenigen Leichgründe, die der Hering noch hat. Es wäre quasi direkt an einem Biosphärenreservat in der Nähe von Naturschutz- und Vogelschutzgebieten. Morgen stehen die Anliegen auf der Tagesordnung des Petitionsausschusses des Bundestags.